Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video werden wir uns noch ein wenig mehr mit der Registermaschine beschäftigen. Wir hatten uns schon angeschaut, wie die Registermaschine aufgebaut ist, welche Befehle sie beherrscht und hatten gesehen, dass das sehr wenige sind. Dennoch können wir mit denen durchaus einiges anfangen. Tatsächlich ist sie vom Prinzip her ein vollwertiger Computer, wenn auch nur ein theoretischer. Wir hatten dann im letzten Video bereits ein Beispiel gesehen, wie man ein einfaches Programm für die Registermaschine schreiben kann. Dort hatten wir eine, Zahl, eine Folge von Zahlen zueinander addiert. Es konnten beliebig viele Zahlen auf dem Eingabeband stehen, die dann durch eine Null abgeschlossen wurden. Die Registermaschine hat diese Zahlen eingelesen, die Summe dieser Zahlen berechnet und ausgegeben. In diesem Video wollen wir ein weiteres Beispiel kennenlernen, nämlich wie wir mit der Registermaschine potenzieren können. Dafür wird die Eingabe ein ganzes Stück einfacher sein als beim letzten Mal, denn hier besteht sie natürlicherweise nur aus zwei Zahlen. Wir müssen also die Eingabe nicht bis zu einem bestimmten Endezeichen hinlesen, sondern wissen genau, dass wir zwei Zahlen als Eingabe erwarten können, nämlich eine Basis und einen Exponenten. Die erste Zahl, die wir in der Eingabe erwarten, ist dann die Basis. Das könnte beispielsweise eine 5 sein. Anschließend erwarten wir dann als zweite Zahl in der Eingabe, also in der zweiten Zelle des Eingabebands, den Exponenten. Das könnte dann beispielsweise eine 4 sein. Was wir dann berechnen wollen, ist 5 hoch 4. So einfach wie das zunächst klingt, so schwierig ist das aber für die Registermaschine, denn diese besitzt keinen Potenzierungsbefehl. Das Einzige, was wir an Rechenoperationen haben, sind die vier arithmetischen Befehle zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren. Also müssen wir einmal einen kurzen Moment nachdenken, wie wir das hinkriegen, dass wir auch potenzieren können. Die Antwort ist zum Glück nicht ganz schwierig. Potenzieren ist ja nichts anderes als fortgesetztes Multiplizieren. Das heißt, wenn wir also 5 hoch 4 berechnen wollen, müssen wir einfach rechnen 5 mal 5 mal 5 mal 5. Der Exponent gibt also an, wie oft wir die 5 mit sich selber multiplizieren müssen. Und das ist auch schon unser Vorgehen, das wir gleich wählen werden. Wir werden den ersten Wert, die Basis, einlesen und in einem Register speichern. Irgendwo müssen wir ihn uns merken. Wir werden dann einen zweiten Wert, den Exponenten, einlesen und werden auch den in einem Register speichern. Den Akkumulator, das Register 0, müssen wir uns immer frei halten, weil wir nur dort rechnen können. Die Multiplikationen werden immer im Akkumulator stattfinden müssen. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass ein Wert erhalten bleibt, wenn wir ihn dort ablegen. Denn wir müssen ja gleich eine ganze Menge rechnen. Und zwar werden wir zwei Dinge berechnen müssen. Zum einen müssen wir das Ergebnis, die Potenz berechnen. Zum anderen müssen wir mitzählen, wie oft wir schon multipliziert haben. Wenn wir unsere Potenz bilden wollen, müssen wir ja genau Exponent mal in dem genannten Beispiel, also viermal multiplizieren. Und das müssen wir uns natürlich merken, denn wir müssen ja irgendwann wissen, wann wir fertig sind. In einem weiteren Register werden wir dann das Ergebnis speichern. Das müssen wir natürlich Schritt für Schritt aufbauen. Dort werden wir dann die Multiplikation nacheinander durchführen und dafür müssen wir dieses Register geeignet vorbelegen. Am geschicktesten belegen wir es mit dem Wert 1 vor, denn 1 ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation. Wenn wir dort eine 0 hineinschreiben würden und würden anschließend mit irgendetwas multiplizieren, würde dort ja immer 0 stehen bleiben. Wenn wir aber die 1 wählen und in dem genannten Beispiel mit 5 multiplizieren, steht dort nach der ersten Runde 5, nach der zweiten Runde 5 mal 5, also 25, nach der dritten Runde 5 mal 5 mal 5, also 125 und nach der vierten Runde 5 mal 5 mal 5 mal 5, also 625. Damit wir dann auch wissen, dass Feierabend ist, dass wir die Rechnung vollständig durchgeführt haben, müssen wir den Exponenten dabei herunterzählen. Zu Beginn wissen wir, dass wir die Multiplikation Exponent mal durchführen müssen, also Exponent viele Runden benötigen, im Beispiel also 4. Nach der ersten Runde haben wir eine Runde weniger vor uns, also drei im Beispiel. Nach einer weiteren Runde haben wir zwei Runden weniger, also noch zwei vor uns. Nach der nächsten Runde haben wir drei Runden weniger vor uns als zu Beginn, also dann nur noch eine in dem Beispiel. Und dann haben wir nur noch null Runden vor uns, das heißt wir sind fertig. Die Berechnung ist also dann abgeschlossen, wenn der Exponent bis auf null heruntergezählt wurde. Dieses Verfahren wollen wir jetzt als Pseudocode, als einen Algorithmus aufschreiben. Wir lesen zunächst in Zeile 1 den ersten Wert ein, wir nennen ihn b, das ist dann die Basis. Wir lesen als nächstes den zweiten Wert ein, das ist der Exponent, wir nennen ihn e. Wir nehmen uns dann ein weiteres Register her, das nennen wir mal z und dort speichern wir unser Zwischenergebnis. Aber der Name ist natürlich wie immer Schall und Rauch und wird in unserem Programm natürlich gar nicht mehr auftauchen. Am Ende wird dieses Register natürlich das Ergebnis enthalten, bis dahin aber haben wir nur Zwischenergebnisse, deshalb habe ich diesen Namen hier gewählt. Wir könnten es auch Hinz oder Kunz nennen oder wie auch immer. Als erstes müssen wir jetzt überprüfen, ob der Exponent, den wir auf dem Band gelesen haben, eine Null ist. Wenn ja, dann würden wir irgendeine Zahl hoch 0 rechnen wollen und müssten also 1 ausgeben, denn irgendetwas hoch 0 ist immer 1, unabhängig vom Wert der Basis. Naja, dann machen wir doch auch genau das. Überprüfen wir also als erstes den Exponenten und wenn der 0 ist, geben wir 1 aus. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das ist natürlich der spannendere Fall, für den wir uns jetzt überlegen, wie wir vorgehen, multiplizieren wir die Basis mit dem Zwischenergebnis z. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, steht im Zwischenergebnis die 1, die wir nun mit 5 multiplizieren und als neues Zwischenergebnis speichern. Nach diesem Schritt steht also nun die 5 im Zwischenergebnis. Es ist wieder hilfreich, auf Papier mitzuschreiben, welche Werte wir an welcher Stelle haben, während ich das hier erzähle. Schreibt euch also einfach ein b, ein e und ein z auf Papier und daneben, welche Werte diese gerade haben. Das b hat also jetzt den Wert 5 nach wie vor und das wird sich auch nicht ändern. e hat den Wert 4 in unserem Beispiel, das ich gerade durchspiele und z hat am Anfang den Wert 1 gehabt und ist jetzt in Schritt 6 auf 5 gesetzt worden. Jetzt reduzieren wir den Exponenten e um 1. Aus der 4 in dem e wird jetzt eine 3. Wir überprüfen, ob dieser Wert größer als 0 ist. Das ist der Fall. Also springen wir zum Schritt 6 zurück und machen dasselbe wie eben erneut. Wir müssen also wieder die Basis hernehmen, 5, multiplizieren sie mit dem Zwischenergebnis. Dort steht mittlerweile ja auch eine 5. Das ergibt 25. Und diesen neuen Wert speichern wir wieder als z, das also jetzt den Wert 25 hat. Nun reduzieren wir den Wert von e wieder um 1. In e steht im Moment eine 3. Wir reduzieren das um 1, sodass dort nun eine 2 steht. Wir überprüfen wieder, ob e noch größer als 0 ist. Wenn ja, springen wir wieder zu Schritt 6. Der besagt, dass wir die Basis 5 nehmen und mit dem Zwischenergebnis 25 multiplizieren. Das ergibt 125 und diesen Wert speichern wir als neues Zwischenergebnis z. In z steht jetzt also 125. Wir reduzieren wieder den Exponenten e. Dort steht im Moment eine 2. Wir reduzieren dies um 1. Dann steht dort noch eine 1. Wir überprüfen, ob das größer als 0 ist. Das ist offensichtlich der Fall, also springen wir wieder zu Schritt 6. Dort multiplizieren wir wieder die Basis b, 5, mit dem Wert von z, das ist im Moment 125. Dabei kommt 625 heraus und diesen Wert speichern wir wieder als neues Zwischenergebnis in z. Jetzt reduzieren wir wieder e um 1. Dort steht im Moment der Wert 1, dies um 1 reduziert ergibt 0. Wir überprüfen wieder, ob e größer als 0 ist. Das ist nicht der Fall, denn e ist ja gleich 0. Also wiederholen wir nicht ab Schritt 6, sondern springen zu Schritt 9. Dort steht, dass das Ergebnis z ausgegeben werden soll, also 625 und, oh Wunder, 5 hoch 4 ist tatsächlich 625. Unser Algorithmus hat also zumindest in diesem Beispiel schon mal richtig gerechnet. Für andere Beispiele kann man sich jetzt überlegen, ob das auch dort klappt, beziehungsweise ob es immer klappt. Man könnte das auch einmal durchspielen, für den Fall, dass E von vornherein schon 0 gewesen wäre. Und wir werden sehen, ja, das klappt tatsächlich. Wer man das nicht glaubt, muss es halt selber ausprobieren. Diesen Algorithmus können wir als Menschen jetzt so durchspielen und er ist ziemlich eindeutig für uns. Aber wir sind wieder noch nicht so weit, dass wir ihn unmittelbar in eine Maschine eingeben könnten. Unsere Registermaschine beherrscht ja nur diese elementaren zwölf Befehle. Und davon sind wir hier noch ein ganzes Stück entfernt. Wir müssen nun wieder den Weg gehen, dass wir das jetzt auf die Maschine runterbrechen, in den Maschinencode übersetzen. Als Zwischenstufe machen wir das wieder wie im letzten Video und erstellen ein Ablaufdiagramm, in dem wir den Algorithmus, wie wir ihn gerade formuliert haben, hier auf dem grauen Hintergrund zu sehen, in dieser grafischen Form umsetzen. Wir beginnen wie üblich am Start, das ist immer eine gute Idee. Wir lesen den ersten Wert von der Eingabe ein und speichern diesen in B. Dann lesen wir erneut die Eingabe und das ist der Wert, den wir in E speichern. Damit haben wir jetzt diese beiden Werte also gespeichert und damit unsere Eingaben komplett eingelesen. Mit diesen Werten werden wir jetzt weiterrechnen. Also im Beispiel war B gleich 5 und E gleich 4. Jetzt kommt Schritt 3, der darin besteht, dass wir Z, unser Zwischenergebnis, initialisieren, also auf den Wert 1 setzen. Als nächstes sagt die Zeile 4, dass wir überprüfen sollen, ob E gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, gehen wir in den Ja-Zweig e ist also in diesem Fall gleich 0 und geben 1 aus. Dann halten wir an und unser Programm ist am Ende. Wenn das aber nicht der Fall ist, müssen wir jetzt diesen Schritt 6 ausführen, der besagt, dass wir z auf b mal z setzen sollen. Wir sollen also b mal z berechnen und den Wert wieder in z speichern. Das ist mit dieser Formulierung gemeint. Anschließend sollen wir e um 1 vermindern. Das heißt, wir rechnen e minus 1 und speichern den Wert wieder in e. Nun müssen wir überprüfen, ob e größer als 0 ist. Das ist die Zeile 8. Wenn das der Fall ist, wenn e größer als 0 ist, sollen wir zu Schritt 6 zurückspringen. Und das ist genau dieser Befehlsätze z auf b mal z. Diese drei Blöcke werden jetzt also so lange wiederholt, bis e nicht mehr größer als 0 ist. Wir haben hier wieder eine Schleife. Wir drehen uns also gewissermaßen immer im Kreis, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn wenn diese Bedingung e größer als 0 nicht irgendwann mal nicht mehr erfüllt wäre, dann hätten wir ein Problem. Dann würde unser Programm ewig lange im Kreis laufen. Und das wollen wir nicht. Das Programm soll ja irgendwann zum Ende kommen. Wenn aber e in jeder Runde um 1 reduziert wird, bedeutet das, dass wir irgendwann auch am Ziel angekommen sind. Und was machen wir dann? Das ist der Schritt 9 hier links. Wir geben nun z aus. Und anschließend können wir wieder anhalten. Damit sind wir also so weit durch, aber wir sind immer noch nicht beim Maschinencode angelangt. Als nächstes müssen wir uns jetzt wieder überlegen, wo wir unsere Werte speichern. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir B und E in jeweils einem Register speichern müssen und wir uns außerdem für das Zwischenergebnis ein Register reservieren müssen. Dafür können wir uns beliebige Register aussuchen und ich nehme mir einfach mal die Register 1, 2 und 3. Im Register 1 soll der Wert von b gespeichert werden, in unserem Beispiel die 5. Im Register 2 soll der Wert von e gespeichert werden, in unserem Beispiel also die 4. Und im Register 3 soll unser Zwischenergebnis z gespeichert werden. Dort wird unser Ergebnis Runde um Runde aufgebaut. Am Anfang werden wir also dort die 1 hineinschreiben, dann werden wir multiplizieren, bis wir irgendwann beim Ergebnis b hoch e angekommen sind, in unserem Beispiel also bei 625. Dann können wir diese Befehle jetzt übersetzen. Der erste Befehl, Eingabe von B, bedeutet, dass wir auf dem Eingabeband lesen sollen. Das ist der Befehl Read. Und wohin sollen wir lesen? Der Wert soll gespeichert werden in dem Register, das wir uns für B reserviert haben, also im Register 1. Wir könnten die Eingabe auch erst in den Akkumulator lesen. Dann würden wir Read 0 schreiben und müssten dann einen Befehl Store 1 anschließen. Das macht dasselbe, nur ein bisschen komplizierter. Wir machen es uns einfacher, indem wir den Wert aus der Eingabe direkt in Register 1 einlesen. Wenn ihr noch einmal in die Befehle der Registermaschine schaut, werdet ihr sehen, dass dies ein erlaubter Befehl ist, also ein Befehl, der im Befehlsatz der Registermaschine enthalten ist. Analog dazu lesen wir jetzt den nächsten Wert ein. READ 2 heißt, dass wir den Wert dort, wo der Eingabekopf jetzt gerade steht, lesen und im Register 2 speichern. Jetzt wollen wir das Register 3 initialisieren, also vorbelegen. Wir sollen jetzt Z auf 1 setzen. Wir müssen im Register 3 also den Wert 1 speichern. Wie machen wir das? Das geht nicht direkt, weil es einen solchen Befehl schlicht und ergreifend nicht gibt. Stattdessen müssen wir zunächst einen Wert in den Akkumulator laden, die 1, also load gleich 1. Wichtig ist das Gleichheitszeichen an der Stelle. Load 1 würde den Wert aus Register 1, also unsere Basis, laden. Das wollen wir aber nicht. Wir laden also die Zahl 1 in unseren Akkumulator und müssen diese dann anschließend in Register 3 speichern. Wir schreiben also load gleich 1, store 3. Das sorgt dafür, dass jetzt im Register 3, also in Z, der Wert 1 steht. Jetzt müssen wir überprüfen, ob unser Exponent den Wert 0 hat. Was müssen wir dazu machen? Dazu müssen wir zunächst einmal E in den Akkumulator holen, denn unsere Vergleiche funktionieren immer nur mit dem Akkumulator. Andere Registerinhalte können wir nicht vergleichen. Wir müssen also jetzt den Wert von E in den Akkumulator holen, das heißt Load 2, und können dann überprüfen, ob dieser Wert gleich 0 ist. Jump 0. Und das ist genau das, was wir hier machen. Hinter dem Jump Zero müssen wir natürlich noch angeben, in welche Zeile wir springen. Wir haben hier in diesem Blockdiagramm wieder keine Zeilennummern, aber die Pfeile zeigen uns hier an, wohin wir wollen. Nun betrachten wir zunächst wieder den einfacheren Fall, nämlich den, dass E gleich 0 ist, also den Jahrzweig. Dann gehen wir hier in diesem Diagramm nach rechts, wo Ausgabe 1 steht. Dort sollen wir also den Wert 1 ausgeben. Wie geben wir den Wert aus? Wir benutzen den Befehl Write. Und wie geben wir den Wert 1 aus? Wir schreiben dort, Gleich 1. Würden wir write1 schreiben, hätten wir den Wert aus Register 1 ausgegeben, also den Wert von b, das wäre im ein Beispiel eine 5 und damit offenbar falsch. Wir müssen also die Zahl 1 ausgeben, also write gleich 1. Dann können wir anhalten, das ist eine unserer leichtesten Übungen. Was ist aber, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist? Das ist ja der Fall in dem Zweig links. Dann müssen wir jetzt so vorgehen, dass wir z auf b mal z setzen. Da müssen wir aber jetzt mal einen kleinen Moment drüber nachdenken, wie das denn geht. Wir können die Multiplikation nicht direkt im Register 3 durchführen, indem wir das Ergebnis dieser Multiplikation eigentlich stehen haben wollen. Deshalb müssen wir also zunächst den Wert von b in den Akkumulator holen. Diesen Wert können wir dann mit dem Wert aus Register 3, also z, multiplizieren. Damit haben wir also gerade mal b mal z gerechnet, aber noch steht das im Akkumulator. Die Anweisung besagt aber, dass wir das Ergebnis der Multiplikation wieder zurückspeichern sollen, in das Register, in dem z gespeichert ist, also in das Register 3. Wir führen also folgende Befehle aus, load1, mult3, store3. Wir laden den Wert aus Register 1, b, in den Akkumulator. Wir multiplizieren ihn mit dem Wert aus Register 3, z, und wir speichern das Ergebnis, das jetzt im Akkumulator steht, wieder im Register 3, also in z. Damit haben wir genau diesen Befehl ausgeführt, der hier eben stand, setze z auf b mal z. Jetzt müssen wir ein ähnliches Vorgehen wählen, um e zu reduzieren. Auch das können wir wieder nicht direkt im Register. Wir können nicht einfach sagen, reduziere den Wert im Register 2 um 1. Stattdessen müssen wir wieder den Wert aus Register 2 laden, load 2, dann 1 subtrahieren, sub gleich 1, wieder wichtig das Gleichheitszeichen, da wir nicht den Wert aus Register 1 abziehen wollen, sondern die Zahl 1. Wir vermindern also E um 1 und müssen den Wert wieder in dem Register für E speichern, also Store 2. Load 2, Sub gleich 1, Store 2. Auch wieder so eine Dreifaltigkeit von Befehlen, die wir hier ausführen. Jetzt müssen wir wieder überprüfen, ob unser Exponent immer noch größer als 0 ist. Was müssen wir also tun? Wir laden den Exponenten aus Register 2 in den Akkumulator, Load 2. Und nehmen jetzt den Vergleich Jump Greater Than Zero vor. Auch da fehlt wieder noch die Zeilennummer, die müssen wir uns gleich noch überlegen. Jetzt kümmern wir uns erst wieder um den Jahrzweig. Da müssen wir gar nichts weitermachen in unserem Ablaufdiagramm, denn in dem Fall springen wir einfach zu den drei Anweisungen dort oben zurück. Wenn unsere Bedingung irgendwann nicht mehr erfüllt ist, und das ist nun der letzte Ast, den, der uns da unten noch fehlt, müssen wir jetzt Z ausgeben. Z steht im Register 3. Wir können jetzt erst einmal den Wert aus Register 3 in den Akkumulator laden und diesen Wert dann ausgeben, also load3, write0 schreiben. Oder wir machen es uns einfacher, weil der Write-Befehl ja erfreulicherweise auch die Angabe eines Registers erlaubt. Wir können also einfach write3 sagen, dann wird der Wert aus Register 3 auf das Eingabeband geschrieben. Beachtet noch einmal den Unterschied. Oben steht write gleich 1, hier unten write3. Oben wird der angegebene Wert, also 1, ausgegeben. Unten wird der Inhalt eines Registers ausgegeben, also der Wert, den wir dort berechnet und gespeichert haben. Dann können wir anhalten. Jetzt müssen wir diesen Code natürlich wieder linearisieren, denn noch sind wir nicht in der Maschine angekommen. Das Diagramm ist zwar ganz hübsch und enthält schon praktisch alles Wesentliche, aber das können wir so nicht in die Maschine eingeben, sondern müssen die Befehle hintereinander schreiben. Und das machen wir, indem wir jetzt von oben nach unten vorgehen. Der erste Befehl lautet read1, der nächste read2, dann kommt load gleich 1, store3, dann load2 und jump0. Wohin wissen wir im Moment noch nicht? Hier muss man ein, immer einen Trick beachten, denn was man bei der Linearisierung des Diagramms zunächst hinter das jump0 schreibt, ist der Nein-Zweig. Denn mit dem Jump Zero springen wir gewissermaßen weg, wir springen ja, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wir werden uns daher um den Ast rechts ganz am Ende kümmern und dann wissen wir auch, in welche Zeile wir da gehen. Wir würden jetzt im Code also erstmal einmal die Anweisungen aus dem Nein-Zweig aufschreiben. Jetzt kommen demnach Load 1, Mult 3, Store 3, anschließend Load 2, Sub gleich 1, Store 2, dann Load 2 und Jump Greater Than 0. Da müssen wir noch gucken, wo genau wir hinspringen müssen. Das ist ja der Befehl Load 1, aber dessen Zeilennummer kennen wir jetzt noch nicht. Hinter das Jump Greater Than Zero können wir dann als nächstes unsere beiden Befehle Write 3 und Halt schreiben, aus dem Ast ganz unten. Und dann können wir ganz ans Ende noch die beiden bislang nicht beachteten Befehle aus dem ersten Jahrzweig schreiben, Write gleich 1 und Halt. Dann sieht das ganze Programm in der Linearisierung also so aus, dass wir die Befehle jetzt wie eben gesagt hintereinander stehen haben. Und wenn ihr da in die Zeile 5 schaut, seht ihr Jump 0 16. Da habe ich jetzt die Zeilennummer ergänzt, indem ich einfach unten nachgesehen habe, in welcher Zeile nun diese Anweisung Write gleich 1 und Halt stehen. Und dann haben wir natürlich noch das Jump Greater Than 0. Da müssen wir zurückspringen zu der Stelle, wo das Load 1 direkt auf das Jump 0 folgte. Und das ist die Zeile 6. Diese beiden Zeilennummer habe ich dann hier noch ergänzt. Ihr seht hier außerdem etwas, das ich auch im letzten Video schon so gemacht habe, ohne es aber zu erläutern. Hinter diesen zwei Schrägstrichen habe ich immer Kommentare angegeben. Da steht immer eine Beschreibung, was hier an dieser Stelle in dem Befehl gerade passiert. Das ist etwas, was ihr euch auch angewöhnen solltet. Wir verlangen das sowohl in den Übungsaufgaben als auch in den Klausuren von euch, weil diese Programme sehr schwer nachzuvollziehen sind, wenn man nur diesen Maschinencode ohne jeglichen Kommentar hat. Deshalb müsst ihr das immer dazu schreiben. Das hilft euch auch selber, wenn ihr in 14 Tagen oder bei der Klausurvorbereitung dann noch einmal in eure eigenen Aufgaben, Abgaben guckt. Sonst versteht ihr dann nämlich ziemlich sicher selber nicht mehr, was ihr gemacht habt. Deshalb sollten diese Kommentare immer auf so einem Niveau sein, dass sie euch selber noch einmal erklären, was ihr da getan habt. Auch die Tutorinnen und Tutoren verstehen dann besser, was ihr gemacht habt, wenn wir eure Übungsaufgaben und eure Klausuren korrigieren. Ich werde das Programm wieder von Hand durchspielen und gehe dazu wieder rüber an meine Registermaschine. Dann gucken wir mal, ob das Programm zumindest für das eben gegebene Beispiel das richtige Ergebnis liefert. Ob es das auch für andere Eingaben tut, könnt ihr dann in Ruhe mal selber überlegen und natürlich auch mit anderen Eingaben ausprobieren. Dann wollen wir unsere Registermaschine einmal laufen lassen. Hier haben wir den Anfang unseres Programms. Hier haben wir das Eingabeband mit dem Lesekopf, der auf der ersten Zelle steht. Hier haben wir das Ausgabeband mit dem Schreibkopf, der ebenfalls auf der ersten Zelle steht. Und hier haben wir die beiden Werte, die wir gleich einlesen wollen. Wir wollen also 5 hoch 4 berechnen und hier wird dann das Ergebnis erscheinen. Legen wir also los. Als allererstes wird dann natürlich der erste Befehl ausgeführt, das heißt READ. Wir lesen also an der Stelle, wo der Lesekopf auf dem Eingabeband steht, den Wert. Das ist eine 5 und speichern diesen Wert im Register 1, den wir für unsere Basis reserviert haben. Das schreibe ich mir hier nochmal daneben. Das ist unsere Basis B. Der Eingabekopf wandert weiter. Read 2 liest nun wieder an der Stelle, wo der Eingabekopf gerade steht und liest den Wert, den wir da gelesen haben, die 4, in das Register -Nummero 2. Und das sollte unser Register für E sein, hatten wir uns überlegt. Der Eingabekopf wandert weiter. Der interessiert uns jetzt auch nicht mehr, weil wir nichts mehr lesen werden. Jetzt kommt der Befehl load gleich 1. Das heißt, wir laden also jetzt die Zahl 1 in den Akkumulator und speichern diese im Register 3. Das ist das Register, das wir für Z reserviert haben, unser Zwischenergebnis, und das haben wir also hiermit initialisiert. Nun führen wir den Befehl load2 aus, das heißt, wir laden den Wert aus Register 2, das ist der Wert unseres Exponenten weil wir überprüfen wollen, ob dieser Wert gleich 0 ist. Jump 0 16. Wenn dieser Wert gleich 0 wäre, würden wir also jetzt in Programmzeile 16 weitermachen. Er ist aber ungleich 0. Also machen wir mit dem nächsten Befehl in der Reihe weiter. Das heißt, jetzt kommt der Befehl Load 1. Weiter geht es also in Zeile 6. Wir sollen nun also den Wert aus dem Register 1 in den Akkumulator laden. Register 1, da steht der Wert 5. Und den schreiben wir also nun in den Akkumulator. Wir multiplizieren diesen Wert im Akkumulator mit dem Wert aus Register 3, das heißt mit der 1, das heißt hier erscheint eine neue 5 quasi drin. Und wir speichern diesen Wert wieder in Register 3, das heißt die 5 wird nun auch in das Register 3 geschrieben. Jetzt laden wir den Wert aus Register 2, das ist die 4. Wir subtrahieren 1 davon. und speichern den Wert im Register 2. Nun laden wir den Wert aus Register 2 erneut in den Akkumulator, da verändert sich nichts. Und wir überprüfen, ob der Wert größer als 0 ist. 3 ist größer als 0, also springen wir zu Zeile 6 und laden wieder den Wert aus Register 1. Diesen multiplizieren wir mit dem Wert in Register 3. und speichern den Wert wieder in Register 3. Das heißt, hier steht jetzt eine 25. Jetzt laden wir wieder in den Wert aus Register 2, also die 3. Wir subtrahieren 1. Und wir speichern den soeben verminderten Wert wieder im Register 2, sodass hier also eine 2 steht. Nun laden wir wieder den Wert aus Register 2, der steht da schon, und überprüfen wieder, ist der Wert immer noch größer als 0. Das ist der Fall, also springen wir zu Zeile 6 und laden den Wert aus Register 1 erneut. Also wieder eine 5 in den Akkumulator. Den multiplizieren wir nun mit dem Wert in Register 3, also der 25, das ergibt dann 125, und diesen Wert speichern wir in Register 3. Wir laden wieder den Wert aus Register 2, wir subtrahieren 1 und speichern den Wert wieder in Register 2. Wir laden den Wert aus Register 2 erneut, überprüfen, ob der Wert größer als 0 ist, das ist immer noch der Fall, also springen wir wieder in Zeile 6 zurück. Wir laden den Wert aus Register 1, die 5. Wir multiplizieren ihn mit dem Wert aus Register 3, der 125, das ergibt dann 625 und speichern den Wert wieder in Register 3. Jetzt laden wir wieder den Wert aus Register 2, das ist die 1. Wir subtrahieren auch von 1, das ergibt 0 und speichern den Wert wieder in Register 2. Wir laden ihn erneut aus Register 2, überprüfen, ob er größer als 0 ist. Das ist nicht der Fall. Also springen wir nicht zu Zeile 6 zurück, sondern machen mit der nächsten Anweisung weiter. Das heißt, wir sollen den Wert aus, Zeit, aus Register 3 ausgeben. Also die 625 wird in das Ausgabeband geschrieben. Der Schreibkopf geht einen weiter und unsere Maschine hält an. Und damit ist das Programm abgearbeitet. Wir haben also gesehen, wie sich hier im Register 0 permanent die Werte ändern. Das ist das unser Rechenregister gewesen. Hier sind die Register, in denen wir tatsächlich unsere Werte gespeichert haben, an denen wir interessiert waren. Und am Ende haben wir eben tatsächlich 5 hoch 4 berechnet und 625 kam dabei heraus. Das heißt, unser Programm hat zumindest für dieses Beispiel funktioniert. Damit haben wir jetzt ein zweites Beispiel für ein Programm für die Registermaschine gesehen. Man lernt dieses Programmieren tatsächlich nur dadurch, dass man es das selber ausprobiert. Wir müssen zum einen natürlich die Grundprinzipien verstanden haben, also die grundsätzliche Funktionsweise und die einzelnen Befehle in ihren verschiedenen Varianten. Dann können wir anfangen, solche Programme durchzuspielen, indem wir sie Schritt für Schritt ausführen und ausprobieren, was sie tun. Dabei sollte man sich immer Notizen machen. Man kann die Registerinhalte nicht im Kopf behalten. Dann folgt die Königsdisziplin, dass man diese Maschine selber zur Lösung eines gegebenen Problems programmiert. Alle diese Dinge werden wir auch in den Übungen natürlich noch mit euch durchspielen, sodass ihr euch damit weiter vertraut machen könnt. Im nächsten Video werde ich noch einmal wichtige Konzepte, die wir nun gesehen haben, kurz zusammenfassen. Als Beispiele sollen diese beiden Videos, dieses und das letzte, fürs erste genügen. Damit verabschiede ich mich und sage wie immer Tschüss.